Wie kann man in Society Survey einen Filter einfügen? Das heißt, man möchte sozusagen eine Verzweigung einfügen, sodass eine Frage nur bestimmten Befragten angezeigt wird und anderen Befragten wiederum nicht. Ich verwende dafür den Beispielfragebogen, den ich für das Video Erstellen eines Fragebogens erstellt habe. Und dort hatte ich zwei Fragen erstellt, Frage 1 und Frage 2 und die auf Seite 1 des Fragebogens hier eingefügt. Und der erste Schritt ist jetzt mal, dass ich diese zweite Frage hier jetzt auf eine zweite Fragebogenseite verschiebe, weil es nämlich so ist, dass solche Filterfragen nur dann funktionieren, wenn die Frage, die von dem Filter betroffen ist, die also dann ein- oder ausgeblendet werden soll, je nachdem, was vorher geantwortet wurde, wenn diese von der Filterung betroffene Frage auf einer anderen Seite steht als der Filter selbst. Ich zeige das gleich im Beispiel, dann wird es klar. Dafür erstelle ich jetzt hier zunächst mal eine neue Seite sodass wir also zwei Seiten im Fragebogen haben. Und dann verschiebe ich die eine Frage, nämlich diese Frage 2 hier, verschiebe ich auf die Seite 2, sodass wir jetzt also die Seite 1 mit, mit der Frage 1 haben und die Seite 2 mit der Frage 2. Und jetzt wollen wir so einen Filter setzen, dass nur die Befragten, die in dieser ersten Frage sagen, dass sie sehr stark zustimmen, dann die zweite Frage überhaupt angezeigt bekommen. Und das funktioniert folgendermaßen. Zunächst mal geht man wieder auf diese Frage 1 hier oben in dem Fragenkatalog. Hier haben wir die Frage 1. So, Dafür kann ich innerhalb dieser Frage jetzt auf die erweiterten Einstellungen gehen und auf den Punkt Filterfrage. Dort kann ich jetzt einstellen, wie dieser Filter funktionieren soll. Und zwar kann ich hier zunächst oben einstellen, welche Antwort auf diese Frage 1 hier gegeben werden sollte. Ich wähle jetzt mal hier aus Stimme voll und ganz zu. Nur wenn die Befragten bei dieser Frage Stimme voll und ganz zu ausgewählt haben, dann soll etwas Bestimmtes passieren. Und zwar klicke ich dann hier auf Frage oder Text anzeigen oder ausblenden. Und kann dann sagen, was soll denn jetzt passieren, wenn die Befragten das hier angeklickt haben. Und ich möchte gerne, dass die Frage 2 dann angezeigt wird und sonst ausgeblendet wird. Das ist hier auch schon die Voreinstellung. Also muss ich nur noch die Frage 2 auswählen und das Ganze speichern. So, und jetzt hat es im Prinzip schon funktioniert, so wie ich das haben möchte. Und man kann das jetzt testen, indem man jetzt wieder auf die Ansicht zum Fragebogen zusammenstellen geht. Und dann kann man hier diesen Testmodus ja verwenden, wie ich das auch im Video zum Erstellen von Fragebögen gezeigt habe. Und jetzt wollen wir mal testen, ob der Filter hier funktioniert. Zunächst mal habe ich jetzt hier die Frage 1, die bekommen ja alle Befragten angezeigt. Und ich teste jetzt erstmal, wenn ich sage, ich stimme voll und ganz zu, was dann passiert. Dann wird die nächste Frage, also die Frage 2, angezeigt. Und wenn ich die wiederum ausgefüllt habe, kommt die Abschlussseite. Also vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal testen, indem wir jetzt mal nicht hier, stimme voll und ganz Auswählen, sondern eine der anderen Antwortmöglichkeiten, zum Beispiel jetzt hier Stimme zu und gehe dann auch Weiter. Und dann kommt direkt die Abschlussfrage oder kommt direkt diese Abschlussseite, Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und die Frage 2, die eben noch angezeigt wurde, wird herausgefiltert. Das heißt, die wird dann dem Befragten eben nicht angezeigt. Und genauso ist es auch, wenn ich irgendeine der anderen Antwortmöglichkeiten auswählen würde, also jetzt zum Beispiel Teils, Teils oder Ähnliches. Man sieht also, hier kann man relativ einfach so einen Filter einbauen, muss aber eben daran denken, dass das Ganze auf zwei Seiten eben aufgeteilt wird. Auf der einen Seite ist die Filterfrage und auf der anderen Seite ist dann die Frage, die eben von dieser Filterung betroffen ist. Soweit zur einfachsten Möglichkeit, einen Filter in Source Survey einzusetzen. Wenn Sie komplexere Filterungen erstellen wollen, die mit dieser einfachen Methode hier nicht funktionieren, dann kann man sogenannte PHP-Filter erstellen. Damit sind dann auch kompliziertere Filterverfahren möglich. Dazu werde ich dann noch ein weiteres Video erstellen.